Also machen wir die Waffe mal. Ich glaube, alle Waffen geben jeweils einen Erfolg. Deswegen machen wir die mal. Da ist er. Warum lasst ihr mein... Nicht ins Gesicht. Ich brauche mein... Ein guter Ort. Ich glaube, ich soll dir machen. Ah, das war's schon. Okay. Okay, also, das war nicht alles. Ich habe gerade einen Plan bekommen. Mit diesem Plan kann ich hier jetzt die Waffe ausschalten. Also jede Waffe hat eine eigene Map, wir müssen aber die Map zuerst kriegen, deswegen ging das gerade so schnell, von diesen Hauptmännern. Jetzt habe ich es verstanden, endlich. Anscheinend habe ich das vorhin voll verpasst, als ich es die letzten Male gemacht habe. Interessant. Aber ja, cool, jetzt wissen wir es. Theoretisch sollte ich jetzt drei Assassinen dabei haben. Ich habe auch herausgefunden, die Assassinen, die maxed sind, sind weiß. Da kann ich den Skin gar nicht mehr ändern. Ich kann nur von den Rekruten die Farbe ändern. Was ein bisschen schade ist, aber... Ich wollte die eh weiß machen, sobald sie merkst sind. Egal. Ich lasse Alter jetzt auch mal in den Originalfarben. Ähm... Ezio. Das mit Skin hätte man machen können, dass sich das überschreibt durch die Story-Änderung. Ich meine, es wäre für eine Storyline gewesen, dass der Skin ein bisschen anders aussieht. Das hätte ich legitim gefunden. Wie lange lädt ja. denn das? Meine Fäuste? Ah yes, Valnerina. Ein Bomber, oh nein. Leonardo hat seine Flugmaschine mit einer Leichen. Okay. Ich muss den Bomber benutzen. Alter. Eine Entdeckung führt zur Desynchronisation. Na du? Ja, das ist richtig unfähig. Moment zum umdrehen. <lacht> hätte ja funktionieren können. Ich dachte, der kommt her, dann könnte ich ihn umbringen, aber nein. Theoretisch hätte ich die Leiche auch liegen lassen können und mich verstecken. Dann hätte ich einen nach dem anderen rauspflücken können. diesen Architekten halt nicht. Okay, das Gebiet ist auch recht groß. Da ist er. Okay, ich muss den verfolgen. Ich darf den nicht einfach verprügeln. Na, du? Ich renne einfach übers Dach weiter wie bisher. Okay, das Problem ist, die Wachen kommen gleich um die Ecke wieder unten wahrscheinlich. So. Mir die nice one. Nein, keinesfalls. Halt, halt. Wo sind die Pläne? Uh, hinter den Wachen. In meinem Haus. Es ist das letzte. Und die Maschine? Uh, Im Turm ganz oben. In der Festung. Uh. Ja, und wieso ist... Ah, okay, der hat jetzt die Wache informiert. da hätte halt sterben müssen. Ich weiß, er gehört nur zu den Bösen. Ist halt er selber vielleicht gar nicht so. Aber er ist halt ein Risiko, ne? Vielleicht hätten die nicht so schnell mitbekommen, dass hier jemand ist. Ich warte kurz, bis er sich umdreht. Ich kann ihn von hier aus... Jetzt kann ich ihn amüsieren. Dann machen wir das doch so. Ich hätte jetzt gewartet, bis er weggeht, aber dann ist er in meine Richtung gelaufen. Gibt halt nur einen Bauplan. Okay. <lacht> Sorry. Das muss ich irgendwie anders regeln. Schade. Wie mache ich denn das? Komme ich denn überhaupt auf die Mauer hoch vielleicht? du in der Hölle verrotten, Söldner? Ey, wieso. wieso bin ich da nicht getarnt? Der andere lebt wieder, den nicht abgeschossen habe. <lacht> nee, also Ernst, wieso werde ich da nicht getarnt? Ah, ich muss ja nicht immer laufen. Ich vergesse das immer. Ich kann mich hier einfach gehen lassen. Aber genau das wollte ich eigentlich erreichen vorhin. Vielleicht, weil sie mich schon angeschaut haben. Nee, glaube ich nicht. Aber einfachsten wäre halt über diesen Hof da rein, ne? Aber da komme ich nicht rein. Der Haupteingang wird schwerer bewacht sein, kann ich mir vorstellen. Nope. Okay, das hat bis jetzt geklappt sogar. Hätte ich nicht gedacht. Okay. Okay, ich kann hier reinkommen. Fuck that. Sieht ganz gut aus jetzt. Was ist denn nicht meine Zeit? Ich vergesse es immer. Naja, ah nicht angeschossen werden. Ich wollte eigentlich nach unten, aber der hat mich nicht rückgelassen da. Nix habt ihr gesehen. Ich glaube, ich muss auf diesen Turm da, da gerade... Ich kann nicht nach oben schauen. Da hoch muss ich. nur noch irgendwie darüber kommen. Das Problem ist, Ezio wird keinen Double Kill machen. Mal kurz. Da komme ich nicht hoch. Okay, ich muss eine andere Möglichkeit finden. Wenn ich von oben angreife, macht zu eben keinen Double Kill, das ist das Problem. Der Mann, der Hauptmann, sagte. Ja, ich. das. so dumm. Schade. macht doch dann Double Kill, das ist gut zu wissen. Ich dachte, er macht keinen. Das letzte Mal war es zumindest, glaube ich so. Das war jetzt ein Testlauf. Ah, die stehen jetzt aber woanders. Die Frage ist sowieso, wie ich da hochkomme. Fuck that Nur weil sie woanders stehen Okay Okay weit weg. Scheiß machst du Junge. Okay, da habe mich gesehen, ist stehen geblieben. Sein Kumpel hab ich nicht gesehen und ist weitergelaufen deswegen waren sie zu weit weg auseinander. Bullshit! Fuck that! Alter. Okay, ich lass ihn in Ruhe. Das ist doch Bullshit. Ich drücke 10 mal 4 weg. es passiert nichts. wo kam die Leiche da hinten gerade? Warte, fuck. Ja, natürlich genau jetzt nach vorne. Okay, ich habe eine andere Idee. Also den Teil muss ich ja nicht auch nicht machen. Doch muss ich Wie lange ich über diesen Dings da runter. Okay, warte mal kurz, sie geht da runter. Dann gehen wir darüber. ich muss auf diesen scheiß Holzkarn da unten. Jetzt warten wir. Hm, das ist nicht hoch genug. Natürlich ist er nicht hoch genug. So, das auch nicht. Vielleicht finden die Leichen mal schauen. Sieht nicht so aus. Ja gut. Er kann ja gar nicht wissen, dass er tot ist. Ich hab's zu spät gesehen. Ich hasse dieses Level. Vor allem ich weiß nicht, wie ich da hochkomme, verdammt nochmal. Alter, das ist doch scheiße, Mann! muss eigentlich über dieses Haus da, darüber, darunter und dann kann ich darüber. So, wir machen es jetzt nur noch so, nicht anders und leckt mich am Arsch, das ist Drecksspiel teilweise. Ist da oben noch einer? Komm her. Ich, dann komme ich mal zu dir hoch. Okay, zu dem komme ich nicht rüber, natürlich. Logisch, wieso denn auch nicht? Wäre es so schön, wenn ich was machen könnte, wenn er mich sieht, dann. So, kurz schauen wo ich hier hin muss so rüber so rüber nein ich habe gesagt du sollst nach rechts springen meine fresse etio. Ah. Jetzt kommt irgendwo random von unten noch so, hey. ...entwürfe waren fehlerhaft. Alle, die sie ausprobierten, starben. Ein paar explodierten gar. Aber wir wissen, dass diese funktioniert. Cool. LOL sind die scheiße. Wir wollen noch mehr Waffen herstellen. Leonardo, du hilfst mir, sie aufzuhalten. Mit was muss ich denn schießen? War das R1? Ich dachte R2. Ah, oh, ne, R2 ist ja das Waffenrad. Wobei, nein, jetzt, jetzt gerade war das nicht das Waffenrad. Ich glaube, ich habe das falsch gelesen. Aber hey. Hey. Die Steuerung ist absolut geil. Dreh um, dreh um, dreh um, dreh um, dreh um, dreh um du dumme Drecksau, dreh um. Ich glaube, ich habe sie nicht getroffen. Die Musik ist so voll entspannt für das, was ich gerade mache. Aber viel zu laut ist sie auch. Soweit snipen kann ich nicht, das, wenn ich hochziehe, schade. Also gehen wir in meinen Sturzflug und dann rüber. Ja mache ich doch, relax. Okay, was haben sie gedacht. Aber je nach Material kann es ja auch sein, dass diese Kugel im, im Wasser noch brennen würde. War oh, das ist das erste Mal. Geh kacken. So. Die Taktikkammer ist absolut katastrophal. Ich habe hochgezogen sofort. Da konnte ich gar nichts machen. Da konnte ich absolut nichts machen gerade. die schicken alle einen Karren los mit Resten wahrscheinlich voll interessant, die haben wahrscheinlich so eben mal antike Panzer gebaut und Flugzeuge, die schießen, ja Richtig schässernde davon! Please don't. Ich glaube, ich hab's geschafft alles. sagen jetzt müssen wir nur noch mein modell zerstören aber ja gut sehr interessant das ganze auf jeden fall so rums müsste zerstörer den bomber sein Ich komme gleich. Okay. Alles klar. Im Panzerwagen keinen Schaden nehmen. Ich glaube, das schaffe ich nirgends, aber ist egal. kann belegen, habe ich überhaupt. Doch, eine Mission habe ich glaube schon so erledigt, dass ich wirklich da war. Ich wollte gerade sagen, in dem Fall habe ich glaube ich noch gar nichts erledigt, außer Pläne sammeln. Aber das stimmt so nicht ganz. Na, du Idiot. Checkst nicht, dass ich über dich drüber fliege. Wie groß ist eigentlich die Map hier? Ah, hier fahren wir sich mit dem Panzer nachher runter. Was das ist, weiß ich nicht. Lauf, Ezio, nicht gegen Fölschen. Ist der Architekt vielleicht hier drin? Ich hoffe es. Alter, ah, jetzt, danke schön. Muss ja fast, sonst würden sie nicht sagen, dass.. Also ja, sonst würden sie mir das Gebiet blockieren. Normalerweise. Und würde irgendwo stehen, äh, Gebiet verlassen oder so. Aber das scheint mir jetzt schwieriger zu sein, den zu finden hier. nicht hoch ich kann nicht runter es macht so freude toller kameradreher ich wollte eigentlich von hinten abstechen aber naja wer würde das schon wollen niemand da laufe ich doch lieber wieder rückwärts Dafür war ich doch vorhin schon viel zu weit. Hm. Kann man nichts machen. Okay, diese Wache da oben sieht mich die ganze Zeit. So. Ey, kannst du mal aufhören, die Scheißkamera so zu drehen die ganze Zeit? Ich weiß genau, was ich machen muss, aber es hat vorhin so schön funktioniert, dass ich dachte, es klappt trotzdem nochmal. Jetzt verliere ich deswegen noch die Mission. Leck mich doch am Arsch! Wenn ich klettere, bin ich auffällig. Wenn ich renne, bin ich auffällig. Aber ich soll unauffällig sein, weil die Wachen alles angucken. Aber wenn ich nicht klettere, dann schaffe ich es nicht. Die Erfindung ist sicher. Und die Spione in Ketten. Wer Cesare bestehlen will, ist selbst schuld. So. so, jetzt töte ich den trotzdem, damit wenn ich rauskomme, dass nichts passiert. zu schön gewesen das aus dem ding rauszumachen ja und jetzt, jetzt hatte eine leiche gesehen toll ne? Ich sehe ihn doch, Timer. Dieser Timer. Oh, jetzt habe ich Glück gehabt. Wo sind die Pläne für diese Waffe? Auf einem Tisch am anderen Ende der Festung. Und das Gerät selbst? Ich bin nicht sicher. Doch ihr braucht mindestens drei Männer. Dann kommt mit mir. Nein, wir, wir haben drei Söldner gefangen. Sie sind gegenüber von den Plänen in einer Zelle. Die helfen euch. Wen? Ah ja, aber er kommt nicht mit. Ich mache das super. Also ganz ehrlich. Macht halt Sinn, den laufen zu lassen. Es ist nur noch einer, der mich irgendwie verdächtigt. Der hätte ruhig herkommen dürfen, kein Problem. Ah, ich glaube, die Pläne waren diesmal das einfachere. Den abgeschossen. Ich habe den erschossen und er konnte nichts machen, Wichser. Aber nein, habe mich für 0,2 Sekunden bemerkt, bevor ich ihn getötet habe. Das reicht. Das weiß man ja. Dann ist der komplette Hof informiert, was abgeht. Was ist passiert? Hat jemand die Tat beobachtet? Ja, ich. Was macht er? Vincis Maschine. Folgt uns. Sie halten den Weg geheim, aber wir haben den Eingang entdeckt. Ich zu ist voll klein. Ab jetzt darf ich ja so entdeckt werden. Okay. Kommt sicher in der Minute die Meldung dann. Okay, Heavy-Waffe ist schon gut hier. Jetzt soll ich riechen, wo ihr mich führen wollt, oder was? Geht doch. Meine Fressen. So und jetzt... Cesare nutzt die Waffen als Kernstück seiner Armee. Sein Heer ist dabei, einen Überraschungsangriff auf Sizilien vorzubereiten. Wir werden sie aufhalten. Also... Erstens ist das nicht geheim. Zweitens, wie haben Sie das von der anderen Seite des, der, der Burg gesehen, dass da ein Geheimgang ist? Okay, vielleicht jetzt es ein bisschen geheim so. Wir müssen auch eine Möglichkeit finden, mehr als drei Texturen hinzukriegen. Hätte ich die Remakes, würde ich vielleicht auch hier die Remakes spielen übrigens, aber ich habe keine Remastered, oder Remakes, Remastered, was auch immer. Ich hole mir die vielleicht irgendwann, mal schauen, aber naja. Eventuell für Black Flag, bevor ich Black Flag mache. Müsste ich nachschauen. Jetzt, du bist der Flachpfeifer. Bin ich jetzt in diesem Linksgebiet da? Ja, bin ich. Alles klar. Was ist meine ein bisschen hier? Ah, ah, okay, das zählt für die ganze Mission. Ja, klar, ein Panzerwagen kann ja schaden. Ich dachte, die geben hier noch eine Side-Mission, wir um keinen Damage haben oder so. Das macht so Freude. liebe das spiel eigentlich schon aber meine fresse diese passage die parcours passagen sind eigentlich das was das spiel ausmacht wegen kommt ja auch im prince of Persia genug vor aber die sind momentan gerade sehr mühsam teilweise eigentlich fast immer in diesem spiel ich glaube später werden sie besser aber hier am anfang sind sie halt echt scheiße Ich weiß aber nicht, wenn ich die Remax hole, dann würde ich die wahrscheinlich selber spielen. Nicht streamen. Weil wir kennen ja die Story schon. Naja. Und wie? Hm. Was sagt er eigentlich, dass die Söldner mir helfen? Das sind eh schon Arschbacken da. Ja. So, jetzt kommen wir her, du Söldner. Das war nur für einen dummen Spruch vor. Will, dass ich damit fahre? Keine Anleitung, war klar. Bewegung! Merda! <lacht> Die haben einen fucking Panzer, ja. Yeah. Wie geil ist das denn? Okay, ist das cool hier. Die taktische Kamera bringt halt absolut keinen Vorteil. Los! Bloß nicht auseinander! Außer vielleicht mehr Aim, das kann sein. Ich meine, die Bonusmissionen, die sind ganz neat für so ein bisschen mehr Challenge. Ich mag das eigentlich, weil sie, ich habe das Gefühl, meistens sind sie eben eh ein bisschen Spielstil drin. So wird nicht HW, springt nicht alle um. Das ist eben eh ein bisschen so die Ezio-Taktik. Manchmal sind sie einfach ein bisschen für den schwereren Modus drin. Aber dieser Panzer ist krank. Ja, bleibt doch stehen. Okay, man kann die Panzer ganz leicht überlisten, indem man nicht stehen bleibt. Beziehungsweise die Kanonen. Na ah, du? Ist also auf jeden Fall sehr interessant mit dem Holzdach und allem. Das wäre doch ein geiles Minispiel für ein PvP in Assassin's Creed. ein paar noch einer. Okay, das Holzgerüst hilft auch noch drauf rum. Die Metalllagierung unten ist noch ganz, aber die Holzrüstung ist im Arsch. Dum, dum, dum. Ich glaube, der oben geht aber nicht mehr auf. Da ist ich schwarz. Das ist ein neuer Panzer, wenn meiner kaputt wäre. Jetzt nicht mehr. immer in Bewegung bleiben. Das war's. Okay. hier zu stören wir nicht? Ah, doch. Ich würde dich gern behalten. Ich meine, der Architekt liebt ja noch. Der hatte vielleicht die Pläne im Kopf, mehr oder weniger. Nice. Ich habe nicht noch nicht keinen Schaden genommen, ich bin fast gestorben damit. Okay wir laden zurück nach Rom. Es ist ganz cool, dass sie für, für jede Side-Mission so nochmal eine extra Map gestaltet haben, das ist eigentlich ganz neat.